Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, es ist wieder soweit. Folge 23 lauert an der nächsten Ecke der munteren Philosophie-Trilogie. Nominalismus, Abstraktionen, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal, der Schwesterveranstaltung zu gleichsatz.de, der besten philosophischen Philosophie, politischen äh, Webseite, die man sich nur vorstellen kann in seinen Künsten, Träumen, ist Wirklichkeit geworden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema lautet äh, Hume-Studien von Alexius' Meinung zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus. Äh, hier beschäftigt uns ein Beispiel und zwar beschäftigt uns zuerst, dass ich hier ganz was anderes haben wollte. So, jetzt geht's los. Gesetzt, wir hätten zwei kongruente Dreiecke A und B. Ist nun die Dreieckigkeit von A identisch mit der Dreieckigkeit von B? Das heißt, ist die Dreieckigkeit von A die Dreiseitigkeit von B? Niemand wird bestreiten so Meinung, dass A fortbestehen kann, auch wenn B vernichtet ist. Ebenso wenig wird angefochten werden, dass das Attribut an seinem Gegenstand haftet. Mit ihm besteht, aber auch mit ihm vergeht, also das Attribut seit Dreieckigkeit. Gibt es nun B nicht mehr, so existiert auch die Dreieckigkeit von B nicht mehr. Dagegen existiert A und die Dreieckigkeit von A ungestört fort. Nun ist aber die Dreieckigkeit von A nach Mill auch die Dreieckigkeit von B. Somit existiert dieselbe Dreieckigkeit und existiert doch wieder nicht. Was wohl äh, niemand für möglich zu halten geneigt sein wird. Ähm, was lernen wir daraus? Hier wieder der typische Versuch mit äh, einer an sich geltenden objektiven Logik einen Widerspruch zu konstruieren, der sich relativ einfach auflösen lässt, dahingehend, dass äh, der Begriff der Dreieckigkeit so verstanden äh, wird, einmal so verstanden wird, als äh, hätte, hätten A und B dieselbe Dreieckigkeit und dann wieder so verstanden wird, als hätte äh, B eine andere Dreieckigkeit äh, als äh, A, die hat und allein da, daraus ergibt sich dann der Widerspruch. Ähm, was aber hier nicht thematisiert wird, also hier ist der, der übliche Versuch, da mit logischen äh, äh, Jonglierereien und äh, Spitzfindigkeiten ein Problem aufzuzäumen, das eigentlich äh, nichts anderes ist als ein Zeitvertreib, äh, nicht besser als irgendein Kreuzworträtsel. Weil der Punkt, um den es eigentlich geht und der eigentlich problematisch ist, ist äh, eben die Verbindung äh, in die Realität hinein. Und solche äh, wird immer gern die Mathematik und die Geometrie als Paradebeispiele für logische Spitzfindigkeiten äh, herangezogen, um äh, irgendetwas zu beweisen, was aber nie in das Problem der Verbindung von Abstraktion und sogenannter Realität betrifft. Sondern da äh, werden irgendwelche Definitionen hin und her geschoben und dann irgendwelche Widersprüche äh, entdeckt, die äh, immer Widersprüche sind von absoluter Geltung oder einer ganz bestimmten Auffassung eines Begriffs und der anderen Auffassung eines Begriffs. Äh, wo es wo, logisch dann immer hin und her geht und du weißt nicht, äh, welche Auffassung oder Bedeutung jetzt wirksam ist. Und sobald dem nachgespürt ist, sobald man überhaupt begreift, dass äh, verschiedene Begriffs, äh, äh, dass äh, äh, sogenannte Äquivokationen, Mehrdeutigkeiten des Begriffs das eigentlich, eigentliche Problem sind, wird die ganze Geschichte langweilig. Also die Frage ist jetzt nicht äh, irgendein äh, vorgestelltes oder äh, ideales äh, Dreieck oder wie auch immer äh, definiertes Dreieck, sondern der Punkt ist der, was dieses Dreieck in der Realität äh, zu bewirken hat, wie zum Beispiel in der, der Messlehre äh, für Landvermesser und dergleichen, Trigonometrie äh, und die gilt das Dreieck und äh, die Winkel eine entsprechende Rolle. Um da was auszumessen mit, mit Mathematik. Dagegen ist, ist ja auch nichts äh, gesagt, ähm, was die Wirksamkeit dieser Messmethoden betrifft für praktische Zwecke. Aber man darf eben nicht äh, meinen oder dem Irrtum verfallen, dass sich äh, die Wahrheit äh, messen lässt oder eine äh, Erkenntnis messen lässt und es lässt sich auch kein Wissen, kein objektives Wissen messen, sondern dieses, äh, diese Zeit- und Raumgeschichten, das sind äh, Erfundene Hilfsbegriffe, wenn man so will, Fiktionen, mit denen so getan wird, als würde dem tatsächlich in der Realität etwas entsprechen und die, die Punktkoinzidenzien ähm, auf dem Meterstab mit den äh, Punktkoinzidenzien äh, der Realität übereinstimmen, ist für praktische Zwecke eben kein Einspruch, aber man darf das nicht mit Wahrheit verwechseln und schon sind wir bei der nächsten Nummer, 124. Nochmal Meinung aus der Grazer Schule der Gegenstandstheorie, sag ich mal, Christian von Ehrenfels und noch ein Name aus dieser, aus dieser Schule, alle haben viel zu kritisieren, aber der entscheidende Punkt wird ausgespart, alle schützen sie ihre Objektivität und enden, äh, wenn man die Konsequenzen dann aus äh, zum Teil vortrefflichen Analysen zieht, dann landet man wieder in dem alten Rara. Gemäßigt auszudrücken. Also, wenn Locke John Locke ein englischer Christ, Sensualist nominalist was du wollen. Den Gebrauch der Worte für Dinge als einen verkehrten bezeichnet, so hat dagegen John Stuart Mill mit Recht darauf hingewiesen, wie wir weit davon entfernt sind mit dem Satz Die Sonne ist die Ursache des Tageslichts, etwas über unsere Vorstellungen aussagen zu wollen. Berkeley steht nun gewissermaßen in der Mitte zwischen diesen Gegensätzen, indem für ihn der Unterschied zwischen Idee und Objekt nicht existiert. Der Fortschritt gegen Locke wird aber in der Behauptung deutlich, dass das allgemeine Wort nicht eine allgemeine Idee, sondern Individualvorstellungen bezeichnet. Was haben wir hier? Von Locke zu Stuart Mill. Locke kritisiert den Gebrauch der Worte für Dinge. Inwieweit ist jetzt nicht... Darüber ist hier nichts ausgesagt, aber es geht um die Begriffsbildung. Und diesbezüglich hat dann John Stuart Mill mit Recht darauf hingewiesen, wie weit davon entfernt wir sind mit dem Satz, die Sonne ist die Ursache des Tageslichts. Äh, etwas über unsere Vorstellungen aussagen zu wollen, da erschließt sich jetzt mir auf den ersten Blick in kein größerer Sinn. Weswegen sollte man mit diesem Satz etwas über unsere Vorstellungen aussagen. Ich verstehe das jetzt nur so, dass die Sonne ist Ursache des Tageslichts, das in einem äh, positivistischen, naturwissenschaftlichen, objektiv-wissenschaftlichen, empirischen Sinn von mir aus als ein, eine Tatsache äh, dahingestellt. und äh, ja, genau so wird es sein in Bezug auf Berkeley dann, weil dieser eben, esse äh, S.S.P.R.C.P. der Meinung war, man könnte das Sein mit dem Wahrnehmen, also mit den Vorstellungen ähm, identifizieren. So sieht hier, äh, will nichts äh, dass in dem Satz »Die Sonne ist die Ursache des Tageslichts« nichts, dass nichts über unsere Vorstellungen ausgesagt wird das äh, würde man das jetzt so interpretieren, als äh, hätten unsere Vorstellungen nichts mit diesem Satz zu tun, so als wäre jetzt in einem äh, objektivistischen Sinn die Sonne die Ursache des Tageslichts, äh, egal ob jetzt äh, Menschen auf dieser Welt existieren oder nicht, äh, dann äh, bin ich, ja... Nicht nur geneigt, einem Pop-up, einen Stoß zu versetzen, dann bin ich geneigt, das ähm, zu verwerfen, denn ähm, dass irgendetwas, die Ursache von irgendetwas ist, äh, dieses Bedürfnis äh, findet sich nirgendwo in der bloßen, ohne menschlichen äh, Natur. Also äh, muss es etwas mit den Vorstellungen eines Menschen zu tun haben. Äh, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter auszuführen, obwohl ich geneigt bin, die ganze Sache breit zu treten, weil mir gerade der entsprechende wortschatz zur Verfügung steht. Äh, dessen ungeachtet möchte ich weitergehen zu Berkeley. Von dem behauptet wird, dass er nun gewissermaßen in der Mitte zwischen diesen Gegensätzen steht, in dem für ihn der Unterschied zwischen Idee und Objekt nicht mehr existiert. Also Idee, Wahrnehmung und Objekt, äh, äh, Sein, Esse, RCP, Idee. Der Fortschritt gegen Locke wird aber in die Behauptung deutlich deutlich, dass das allgemeine Wort nicht eine allgemeine Idee ist, sondern Individualvorstellungen bezeichnet. Also hier müsste man schließen, dass Berkeley mit dieser Individualvorstellung dann die Bedeutung eines Wortes meint dass zwar das, der, der, die Form des Wortes, die äh, Buchstaben äh, zur Konstruktion dieses Wortes äh, allgemeiner Natur sind, aber das, was äh, diese Worte äh, bedeuten, äh, der Begriff, den man sich von, von einer Sache macht, ist dann wieder Individualvorstellung bzw. Subjektiver Natur und dem kann ich dann wieder zustimmen. Allerdings ist dieser, die, diese Parole, dieses plakative Schlagwort, SES percipi, dann ähm, ungeeignet, weil missverständlich äh, müsste dann immer dabei stehen, dass eben damit Individualvorstellungen bezeichnet werden und dann gewinnt die ganze Angelegenheit eine ganz andere Kontur zu sagen. Ich äh, gehe über zu Punkt äh, Nummer 125 der momentanen Alexius Meinung Festspiele, drei Stück haben wir hier noch, wir können von großen Zahlen, äh, nehme ich gleich mal einen Blick auf meinen Chronometer, gut die Hälfte haben wir jetzt äh, geschafft. Ich denke mal, genau wird in diesen, dieser Runde noch äh, als später, denke ich, kommt. Den Ach da. Mein Onkel ist tot. Hier abschließen können. Ich zitiere wieder aus besagtem Hume-Studien Nummer 1 und Nummer 2 zur Relationstheorie. Geht es auch über Hume? Sehr dienstbare, verdienstliche Arbeit. Auch in irgendwelchen, weil ich mich erinnern kann, Sitzungsberichten erschienen. Nein, nein eigene, äh, eigene äh, reihe irgendwelche, ich weiß nicht, die jetzt heißen, so eine, eine Art Zeitschrift oder so also gibt. Wird da herausgegeben und da ist es. Aber das nur am Rande also, wir können von großen Zahlen keine adäquate Idee bilden, dennoch stört uns dies nicht im Denken. Ebenso sprechen wir von verwickelten Dingen wie Regierung, Kirche, Unterhandlung, Eroberung, ohne uns alle in diesen komplexen, enthaltenen, einfachen Ideen zu vergegenwärtigen. Gleichwohl werden wir nichts Widersprechendes von ihnen aussagen, weil sich die Gewohnheit, die Ideen in gewisse Relationen zu bringen, auf die Worte erstreckt. Also äh, von großen Zahlen eine adäquate Idee zu bilden, äh, ist jetzt der, der große Wurf diese Feststellung, aber nichtsdestotrotz soll sie äh, Abstraktionen verdeutlichen, da ist die adäquate Idee, äh, gibt es ja oft, dass Leute, die über große Geldsummen verfügen und die äh, kontrollieren, äh, dann das Gespür verlieren für die kleinen Beträge. Also wenn jemand so Milliarden in der Gegend rumschiebt, dann äh, hat er oder sie einen ganz anderen Begriff äh, und äh, ganz andere Gewohnheiten werden da entwickelt, vorstellungsmäßig äh, ähm, aber über einen bestimmten, also sehr große Zahlen, was jetzt über Milliarden oder Billionen hinausgeht, da kann sich dann auch niemand mehr wirklich was vorstellen. Da müsste, da wird dann das in, in Relationen setzen, dann auf, äh, von Bedeutung, dass man dann sagt, ja, wie viel, wie viele äh, Jumbo-Jets äh, kann man sich davon kaufen und das wird jetzt auch wieder für sehr viele Leute kein Begriff sein, weil sie sich von Jumbo-Jets nichts darunter nicht vorstellen können oder, oder äh, welchen Wert so ein Jumbo-Jet jetzt für jemanden hätte, das müsste man dann auch wieder in Geld summen und die wieder runterbrechen. Äh, Häuser, irgendein ein Anwesen, das man sich dann kaufen könnte. Das ist dann schon eine konkretere Vorstellung, äh, die dann mit diesen großen Summen verknüpft werden. Also äh, nur mal verdeutlicht, äh, andere Begriffe, äh, komplexe, verwickelte Dinge wie Regierung. Was da alles dran hängt, an, um, das äh, braucht sich jeder nur an seinen, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, Sozialkundeunterricht hat das früher geheißen, da wurde man auch über äh, politische Systeme so allgemein unterrichtet. Wie sich ein Staat so aufbaut, Gewaltenteilung, Regierung, Jurisprudenz, Exekutive, IPAPO. Im Grunde genommen eine unendliche Geschichte, wollte man da nicht nur jetzt die Geschichte sämtlicher Regierungen und dann ins Detail gehen. Wer weiß, wer sich dafür interessiert oder. Kirche die gleiche Geschichte, bei Unterhandlung wird es schon etwas spezieller, ist der Umfang etwas, äh, etwas überschaubarer, aber äh, dieses äh, sich adäquate Ideen bilden, äh, gilt im Grunde genommen von jedem Begriff. Wenn man jetzt von diesen praktischen Gewohnheiten absieht, dass äh, eben Tisch und Stuhl und Bett und, und Auto und Schuhe, Bekleidung, Fernseher, wie sie alle heißen, diese Dinge, ähm, da hat sich jeder gerade was in Bezug auf Nutzen und Zweck, jeder seine Begriffe gebildet. Ähm, die dann auch ziemlich konkret, also die Differenz von Vorstellung zur sogenannten Sache, sind keine so großen Wege wie zum Beispiel äh, die Differenz von einer Vorstellung Regierung äh, bis zu dem hin, dass jetzt irgendjemand dann in Berlin vor dem Bundeskanzleramt steht und dann vielleicht eine andere Vorstellung von Regierung hat. Äh, oder auch nicht. Das ist alles äh, gar nicht so einfach. Ähm, was aber äh, bewusst sein sollte ist, äh, dass äh, bei der Beurteilung all dieser Begriffe und dann beim Ideenbilden die Relation eine bedeutende Rolle spielt dass man, ich, du, er, sie, es äh, vielleicht auch unbewusst immer so einen Maßstab hat in der Beurteilung, ob das jetzt äh, so im Hinterkopf ist, dass es ja immer noch äh, anderen Leuten immer noch schlechter geht äh, und deswegen beurteilt man jetzt äh, irgendwelche, äh, die Gesundheitsversorgung im Land zum Beispiel jetzt als hervorragend oder im Vergleich zu England jetzt nicht so hervorragend, weil dort eben die gesundheitliche Allgemeinversorgung kostenlos ist und vom Staat finanziert wird oder was jetzt verschiedene Rentensysteme angeht, dass man deutsche System mit dem französischen vergleicht und weil dort bestimmte Sparten schon mit 55 in Rente gehen können, alles so Geschichten, äh, ist die, äh, wird immer verglichen in der Beurteilung von egal was das ist, mit eigenen Erfahrungen oder mit dem Wissen oder kurz mit dem Bewusstsein in dem sich äh, diese Vorstellungen bewegen und äh, eine Tatsache, eine objektive an sich Tatsache spielt da im Grunde genommen äh, in den wenigsten Fällen eine Rolle. Diese Frage stellt sich gar nicht. Äh, die stellt sich nur, wenn jemand äh, diesbezüglich Recht behalten will und daran dann irgendwelche Notwendigkeiten knüpft, ähm, die, die dann in der Konsequenz zu einer äh, Erfolgeleistung führen, die von äh, mir, dir, euch äh, zu leisten ist. Und damit wären wir bei Punkt 100, Nummer 126 aus dem besagten Werk. Alexius Freiherr zu Handschuhe meinung Adeliger, laubblütiger Wissenschaftler. Keine Impression kann in unser Bewusstsein gelangen, ohne bezüglich eines Grades von Qualität und Quantität determiniert zu sein gibt es keine Impression ohne einen bestimmten Grad, so, äh, so noch viel weniger eine ohne, ohne diese Qualität und Quantität selbst. Jede einfache Idee kann daher nicht anders als durch Abstraktion entstanden sein, äh, den ersten Teil betreffend äh, eines Grades, also Impressionen. Äh, es wird da auch gern von, von der Intensität einer Impression gesprochen, äh, äh, wo dann auch wieder versucht wurde etwas zu messen. Äh, und diese, die, die, dieser Grad äh, ist dann schon wieder damit, äh, hat man schon die Unterteilung in Quantität und Qualität. Äh, ein, ein bestimmter Ausschlag auf so einem Messgerät ist dann äh, nicht mehr 4, sondern 6, also höhere Quantität. Und mit dieser Quantität ist dann auch eine Qualität... Äh, Erfunden nehmen wir mal ein das berühmte Milgram-Experiment, äh wo die Probanden da Stromschlägen ausgesetzt werden. So und dann äh, das nächste wäre, dass es äh, dass meine Zeit abgelaufen ist. Das ist eine Geschichte. Das nächste wäre, dass ohne diese Qualität, Quantität, jede einfache Idee kann daher nicht anders als durch, durch Abstraktion entstanden sein. Also wenn man die Unterschiede in diesen Empfindungsimpressionen, sage ich jetzt mal Empfindung, diese Graduell, äh, Gra, was ist das Hauptwort äh, von Graduell, Grad wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, diese Gerade in der Empfindung ähm, als Unterschiede, und der, der Unterschied als Idee äh, ist äh, nicht anders als äh, durch eine Ab Abstraktion äh, entstanden sein würde ich jetzt gar nicht mal sagen, äh, wenn Empfindungen ohne Worte möglich sind, auch gar nicht mal unbewusste Empfindungen, sondern einfach äh, jemand schaut blöd in die Luft und denkt sich gar nichts dabei. Das ist eben die Frage, ja. wenn man sich dessen bewusst wird, ob dann, ob entweder damit diese Empfindung bezeichnet wird oder ähm, ob es ja gar nicht gar nicht möglich ist, sich eine Empfindung bewusst zu machen, ohne äh, irgendwie als irgendwas zu differenzieren, also. Äh, wenn Bewusstsein Vergleich bedeutet äh, Intention von, äh, von einem zum anderen, ein, ein sogenannter äh, Soll-Zustand äh, bzw. Ist-Zustand, äh, ist der jetzt aber nicht objektiv gemeint ist, sondern äh, von mir als solcher definiert, zu einem sollzustand ist eine Differenz, dann wäre wieder die Idee, aber ich kann jetzt, ich muss jetzt hier Schluss machen. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nächste Mal, das nächste Mal wäre dann Folge 24. Ich verabschiede mich in der Folge 23 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik und verbleibe mit den besten magischen Grüßen euer Zugführer. Hannibal. Uh, peace on out.